Heute heiße ich euch willkommen am ältesten, noch aktiv bespielten Fußballplatz Österreichs. dem heiligen Rasen. Jedenfalls, wenn es nach den Fans des Wiener Sportclubs geht. Hier ist wirklich ein wunderschönes, altes Stadion, aber leider auch eins der am wenigsten barrierefreien Stadien Österreichs. Das ist aber nicht der Grund, warum ich heute hier bin. Der Grund, warum, warum ich hier bin, ist diese Stimme. Und meine übliche Bitte an euch, liebe Sportclub-Fans, unterstützt unsere Mannschaft, wie immer, mit Vollgas. Danke! Sie gehört Roland Spöttling. Freut mich, dass Sie hier sind. Aber wir sind bei du, gell? Selbstverständlich. Stadionsprecher. Ja. Wie kommt man zu diesem Job? Ja, ich bin eigentlich dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Okay. Ähm, es war so, dass ich mich äh, oft mit meinen Kollegen auf Wiener Liga Plätzen oder Regionalliga äh, Plätzen und äh, in erste Klasse, bis, wirklich bis oben in die Schutzgruppen, äh, herumgetrieben habe. Und dann gab es Plattsprecher, die haben die Namen der Spieler teilweise überhaupt nicht und äh, ausgesprochen. Manche haben aus einem Meier an Huber gemacht und hat da so irgendwas. Und das ist mir einfach fürchterlich, da habe ich gesagt, Freunde, das geht nicht. Ja, das ist mir einfach am Zager gegangen. Und da habe ich gesagt, äh, das, das muss doch möglich sein, dass man das besser macht. Und äh, das hat damals äh, einer gehört. Der hat mich damals zu Hellfort ge geholt. Und der äh, Funktionär ist damals äh, dann einige Jahre später von Hellfort da zum Sportclub gegangen. Und ich weiß nicht, hat das aus Solidarität, aus äh, Freundschaft, ich weiß es nicht, das müsste man selber fragen. Aber da hat er mich quasi als Souvenir quasi, äh, mitgenommen und seitdem bin ich da. Nummer 15. Andre. Okay. Dann haben wir einen 8, Christopher Penta. Du bist eigentlich blind, gell? Ja, kann ich irgendwie nicht verleugnen. Okay, und wenn ich das jetzt anschaue, Fußball, dann da tut sich ganz schon was. Am Spielfeld und ja. du hast gesagt, du sagst Tore an. Ja. Und Auswechslungen und.. Fouls wahrscheinlich auch, anlaubt, das auch so Sachen. Ja, also, wenn ich mal die Fouls ansagen da. ich glaube, da darf sich manche Schiedsrichter schrecken, weil manchmal <lacht> sage ich die Falsche vor dem Schiedsrichter. Okay. Äh, Aber wie äh, machst du das dann? Das na, ist das ja nicht. Nein, es ist, es ist, es ist überhaupt keine, keine <lacht> Zauberei. Ähm, ein Haberer von mir sitzt oben in der Sprecherkabine bei mir. Der sagt mir, welcher, welcher Spieler gerade ähm, das Tor erzielt hat oder welcher rausgeht und welcher reingeht. Und. Ähm, das heißt, wir sind eigentlich zwei Leute, die sich zu einem Wesen mehr oder weniger äh, verkuppeln. Der eine schaut und der andere schreit. Ja. Wir kommen zur gemeinsamen Ausstellungen. Immer so viel Mit der Nummer 2, Kevin Todorovic. Nummer 3, Sebastian Bauer. Wie die Wundervolle, ein anderes Spielsport. Wir wünschen Ihnen ein spannendes, interessantes. Danke! Eine Sache ist mir aufgefallen, das Stadion hier ist nicht wirklich barrierefrei. Gell? Also soweit ich das mitgekriegt habe. Bist es für dich? Oder bist du es jetzt für. Für, für mich ist das. Für mich ist das eigentlich scheißegal, weil ich man mein, so wirklich barrierefrei, was du das jetzt so nimmst, dieses New Camp stadion auch nicht. Also, okay. äh, also ich mein, vielleicht irgendwo in einem Rollstuhlsektor oder sonst irgendwas. Ich meine, die es natürlich äh, zweifelsfrei gibt. Ja, aber mhm. wenn du irgendwo auf die Tribüne gehst, also dass da jetzt irgendwo Blindenleitlinien oder was sind, äh, also die, die hätte ich in Old Trafford nicht gefunden, die hätte ich im, im Camp Nou nicht gefunden. Also, also in keinem Stadion, wo du bis jetzt warst, gab es Blindenleitsysteme. Also, mir waren keine aufgefallen. Ich kann mich erinnern, wie ich vor 20, 25 Jahren angefangen habe, am Fußballplatz zu gehen. Da bin ich sogar einmal von einem Polizisten gefragt worden, ähm, warum, gehst du, warum gehst du ins Stadion, das kannst du im Radio genauso ja. Also. Pff, äh, da ist, ist man natürlich die Gurken feststecken ja, Also Da, da, da, da habe ich im ersten Moment natürlich nicht gewusst, was ich jetzt antworten soll. Klar. In dem Moment, wo ich einen, einen Haberer-Meet habe, ist mir, eigentlich, mir persönlich die ganze Barrierefreiheit relativ wurscht. Ja, weil, äh, wie gesagt, allein geh in den wenigsten Fällen. Mhm. Und in dem Moment, wo ich einen zweiten-Meet habe, äh, äh, hilft mir der eh, die Barrieren, die da sind, zu überwinden. Jetzt! Jetzt! Was sag ich da? Drin ist ein Gewässer! Was ist in deinem Alltag das, wo du denkst? Da kommt aber jetzt schon mal was passieren. Ähm, was man zum Beispiel mal wirklich überdenken sollte, das ist das Angebot zum Beispiel in Supermärkten oder irgendwas. Da sind 100 Flaschen, die gleich ausschauen und äh, du kommst rein und weißt aber, aber weder ähm, ein Sonderangebot noch sonst irgendwas, ähm, vielleicht ist es auch schon passiert, dass äh, der eine Piller hat das Sonderangebot, der andere hat es nicht. Mhm. Ja? Da müsstest du wirklich so wie bei einer Bank oder was, müsstest du dann Infoschalter oder was an, dass du gehst und sagst, äh, Alter, was habt ihr im Angebot oder irgendwas? Ja? Und, ja. Wer zahlt das? Wir haben die 81. Minute, und das war ein Tor für den Sportclub! Neuer Spielstand 2 zu 0, und wir gratulieren ihm, den Torschützen, mit der Nummer 1, Michael Pippner! Für blinde Menschen gibt es ja die Audio Description, ja. was ich so gehört habe. Und Funktioniert das schon bei Fußballspielen? Oder ähm, jetzt haben wir zum Beispiel die WM anschaut. Ich ja, spiele. also bei der WM war es so, dass du oder bei, dass du eigentlich jedes Match Audio Description hattest. Die Reporter, ich würde es kein zu nahe treten, sind mehr oder weniger gut weil mir äh, interessiert eigentlich nicht ob, der, ob die Mutter vom vom, vom, vom, vom gerade mit dem, <lacht> mit der fahne ihren Erzeuger irgendwie ein Bandscheibel hat ja? das interessiert mir nicht ja? Mich mir interessiert wo ist der Ball derzeit äh, was macht der Spieler äh, spielt er einmal Berührung stoppt er äh, gabelt er sich im Boy auf okay. ähm, äh, sonst irgendwas ja? äh, äh,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 bei, denen, bei, bei denen es bei jedem Heimspiel eine Audio Description gibt. Alles klar. Ich bedanke mich für das nette Gespräch. Gerne. Erste Halbzeit schwach. Erste Viertelstunde von der zweiten Halbzeit noch viel schwächer. Und dann mit dem Wechsel hat man gemerkt, dass zumindest ein gewisser. Vorwärts-Drei in die Mannschaft reingekommen ist. Die zwei Tore sind natürlich zum idealen Zeitpunkt gefallen, meine, vier, äh, mit 4 Minuten Abstand. Und ja zum Schluss der, der Anschlusstreffer, ja. meine Güte, ich meine, das ist äh, <lacht> weißt du, immer, wenn du 2-0 führst und du kriegst dann plötzlich einen Anschlusstreffer, meine, das ist ungefähr so notwendig wie ein Lob in Kopf. Ne? Äh, nur dazu, äh, ein Spieler Freistoß, schaut, wie unter Ball ist im Tor. Eine Fußballmannschaft besteht aus elf Personen. Und man sagt, die Fans, die sind der zwölfte Mann. Heute haben sie wirklich gezeigt, was in ihnen steckt. Denn der Wiener Sportclub hat Ebrechsdorf mit 2 zu 1 geschlagen. Ich persönlich, aber das nur zwischen uns, ich glaube ja, es lag am 13. Mann. Es hat geschrien während ihrer und es hat geholfen. Was Roland betrifft, so muss ich sagen, wenn man hier unten sitzt, sich das Spiel anschaut, und ihn moderieren hört, man käme nicht auf die Idee, dass er blind ist. Und ich glaube, es wissen auch nicht alle Menschen hier, dass sie einem blinden Stadionsprecher zuhören. Somit würde ich sagen, Barrieren kann man überwinden. Und wenn mehr dazu wissen möchte, schaut einfach mal auf. Österreich-barrierefrei.at, der Seite des Sozialministeriums. Da findet man mehr Informationen zum Thema Barrierefreiheit und wie man Barrierefreiheit schaffen kann. Danke und wir sehen uns bald wieder. Euer Beachchecker.